dass Sie alle heute den uns gefunden haben und begrüßen Sie äh, zur Multimedia-Werkstatt, äh, ich glaube, es Hack Programmieren für Einsteiger. Ähm, <lacht> <lacht> so kann man es auch sagen. Mein Name ist Linda Bossenmeier, ich bin ständige Mitarbeiterin bei Studium Digitales, mein Kollege Herr Kalfin und Michael Eichhorn. Und äh, wir haben auch zwei bzw. Äh, drei äh, Referentinnen heute, zu Gast zwei Referenten. <lacht> Und zwar ähm, einmal ähm, Herr Jens ähm, Mönning von SAP Young Thinkers, ähm, der ähm, auch ähm, ja, eigentlich der Mitherausgeber von Snap Ausrufezeichen ist. Und der, ähm, ähm, so kann man das sagen, soll ich das äh, gesagt. Bekommen? Ja, Snap hat ein Ausrufezeichen. Ähm, genau, Snap-Ausrufezeichen, genau. immer richtig. <lacht> und ja, ähm, der auch bei Scratch mitgearbeitet äh, hat, im Team von Brian Harvey in Berkeley an der Universität in den USA und ähm, ja, und äh, der wird äh, im zweiten Teil des äh, Vortrags dann äh, diese äh, App vorstellen, beziehungsweise äh, dieses Programm ähm, und unser erster Referent äh, ist Herr äh, Steffen äh, Haschler, äh, der äh, ja, Mathe und Physik an der Universität Heidelberg studiert hat und jetzt äh, am Gymnasium des Englischen Instituts ähm, arbeitet und da äh, sehr viel digitale Lehre äh, auch einbringt, unter anderem mit Calliope und Ozonbot arbeitet, in, in, heute, wie ich heute erfahren habe, in der fünften Klasse schon. Ne? Und ja. ja, Sie werden sich auch noch mal selber vorstellen genau. und äh, wir werden heute zusammen das Programmieren beziehungsweise kennenlernen bzw. erweitern, Ihre Kenntnisse ähm, im besten Fall und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Dankeschön. Ja, äh, ja, auch äh, erstmal schön, dass ich hier sein darf und äh, heute mit Ihnen zusammen scheinbar ein bisschen das Programmieren entdecken werde soll. Ähm, es war bisschen, also ich bin mir nicht ganz sicher aktuell, was sozusagen die Erwartungshaltung an mich ist. Wenn das okay ist, dann könnten wir uns dafür auch kurz die Zeit nehmen, warum, weil dann kann ich meinen Vortrag noch dynamisch auch noch an, äh, ausrichten an Ihren Bedürfnissen und rede nicht an Ihnen vorbei. Weil ich glaube, es ist eine sehr gemischte Gruppe auch. Wäre das möglich, dass wir ganz kurz einmal Feedback eine kleine Feedbackrunde machen, was so gewünscht ist oder was die Erwartungshaltung ist. Ein, ein Satz, ein Wort, ähm, können wir bei Ihnen anfangen? Ja, Programmieren für Dürrle. Okay, <lacht> alles klar. <lacht> ja, alles klar, okay. dann geht es weiter. Auch zur Programmierung. Mhm. Dankeschön. Mhm. Okay. Mhm. Dankeschön. Ich mhm. bin eine große University und dieses wissen, habe ich Programming of Minds. Und wenn ich nicht so verstanden habe, habe ich den dieser Kurs qualifier. Okay, danke schön. Na abend bekommt man Kleine zum Programmieren bekommen. Ah, okay. Ja, das wäre so, glaube ich, auch meine Hauptrichtung heute. Deswegen war ich ganz glücklich. Das ist äh, der Kaliopis, ist für die Grundschule und den Osobot ja, ab Klasse das 1. E ja. das perfekt. Ich habe ein noch Fragen zu programmieren, zu tun, arbeite aber in der Medienabteilung. Mhm. Also, das könnte nicht halt schaden. Super, mhm. so, danke. Äh, Tage, wir hatten schon mal eine multimedia Medienwerkstatt zu Makey Makey. Da mhm. habe ich teilgenommen, fand ich sehr spannend und ich wollte das einfach jetzt nochmal mitmachen. so Spaß haben. Gut. ja. Ich wollte einfach meine Einsicht Süchtigen Programmieren, weil ich mir nicht darunter vorstellen kann, weil es auch unterschiedliche von Programmierung gibt, wo ich mal sehen, was man hier mit meinen Schwanz. Und ich muss auch die Umlage mhm. so werden. Ja, ich möchte auch einfach nur Okay, danke schön. Ebenso, alles klar, gut, dann kann ich mich jetzt ein bisschen daran ausrichten. Ähm, genau, also bevor ich äh, jetzt inhaltlich beginne, gerade auch nochmal zu mir, also mein Name wurde schon gesagt, Steffen Haschler heiße ich, ähm, ich bin äh, angefragt worden über JugendHackt, das ist eine Organisation, die gerade mit Jugendlichen äh, ab Alter 12 ähm, eben auch programmiert oder Make Making macht, zu Makern und Hackern sage ich noch was, kommt ja auch hier im Titel vor, ich glaube es hackt, Vielleicht sollte man den Begriff dann auch nochmal klären, was wir uns darunter so vorstellen. Ähm, wobei die jetzt auch ein Einstiegsmodell haben, Hello World, das ist ja auch in der Programmiersprache immer eigentlich so der Satz, den man zuerst versucht, der Maschine beizubringen, auszugeben. Ähm, das ist dann auch für Grundschulkinder. Ähm, genau, und eigentlich mein Haupt ich nenne es mal Arbeitsfeld, das ist ja alles ehrenamtliche Arbeit, aber es macht ja einfach Spaß und da investiere ich im Prinzip praktisch meine komplette Freizeit rein, ist der Chaos im Winter Club. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, zu dem werde ich auch nochmal gleich was sagen. Und da habe ich so ein Bildungsprojekt mit vielen anderen, Chaos macht Schule, heißt es. Genau, und ansonsten bin ich eben in Baden-Württemberg, also anderes Bundesland, Lehrer am Gymnasium für Mathe, Physik, Informatik. Bei Informatik sage ich immer, bin ich so ein bisschen... Einäugiger unter den Blinden an, an, an den, in den Lehrerkreisen, weil ich habe es auch nicht grundständig studiert. Ich hatte Mathe studiert und Nebenfach Physik Informatik und dann irgendwann auf Lehramt gewechselt, also insoweit. Aber genau, ja. Ähm, gut, dann gehen wir mal gleich... Zum ersten Slide. Ähm, da würde ich, ich bleibe einfach sitzen. Ich könnte auch aufstehen, aber ich glaube, Sitzen ist ganz angenehm hier zum Klicken auch. Ähm, Gerade als Übersicht. Wir haben zwei Stunden Zeit, soweit ich das weiß, und wir wollten den Praxisteil, stehe ich steh doch mal kurz auf, äh, auf eine Stunde ähm, möglichst hochhalten, äh, weil äh, da passt so ein bisschen das konfuzius zitat dazu. Äh, sehr schön hier irgendwie eine Stunde reduziert zu bekommen zu dem Thema Programmierung. Und eigentlich ist es vor allem einfachsten, es einfach mal auszuprobieren. Trotzdem werden wir ein paar einführende Dinge mal sagen, ähm, auch zu den äh, Geräten, die vorhin liegen, die Mikrocontroller, die, die Calliope Mini sage ich jetzt mal bewusst, sage ich gleich auch noch, warum ich die und nicht der sage ähm, und auch zu Snap, ähm, was ja eine eigene Sprache auch nochmal ist, ähneln sich ein bisschen, wobei ähm, das, was man, was man auf dem Calliope machen kann, deutlich weniger mächtig, sagt man in der Informatik ist, als das, was, was Snap kann. Ähm, Genau, und dann ist es wahrscheinlich so ein bisschen auslaufendes Ende, aber schön wäre wahrscheinlich schon nochmal, genauso wie wir jetzt angefangen haben in der kleinen Feedback-Runde, dann nochmal einmal drüber zu gucken, wurden eigentlich die Erwartungen erfüllt oder gibt es jetzt neue Fragen oder so. Wobei ich nehme an, wenn wir im Workshop sind, können ja alle auch Einzelgespräche führen untereinander. Hier wird es ganz gut gehen. Ja, genau, das wäre es so. Jetzt kurz, das finde ich immer wichtig, wer spricht eigentlich jetzt zu Ihnen? Kennt jemand den Chaos-Computer-Club in der Runde? Yay. Genau. Also ähm, da passt jetzt das Wort äh, Hacken vom Anfang oder Hacken, sagt man ja auch oft. Also der ähm, Chaos-Computer-Club, äh, dessen Logo ist der Chaos-Knoten da unten, ein bisschen verdrillte Kabel. Er hat ein Bildungsprojekt, das heißt äh, Chaos macht Schule. Da sieht man auch den Knoten da irgendwie mit reingearbeitet. Und ähm, ich selbst bin Mitglied im Chaos-Computer-Club, ja, Allerdings ähm, sind wir sehr dezentral organisiert, das ist ein Teil unserer sogenannten Hacker-Ethik ähm, und bin eigentlich im Mannheimer Club verortet. Ich wohne zwar in Heidelberg, die haben aber keinen, die haben nur einen Chaos-Treff. Da könnte ich jetzt auch eine halbe Stunde drüber erzählen, wie das so in der Struktur ist, aber das lasse ich weg. Ähm, wichtig ist nur, der chaos Computer club also, ähm, hat dieses, dieses Bildungsprojekt Chaos macht Schule. Ähm, da würde ich mal ganz kurz den Browser rüber wechseln, einfach nur, dass, dass man mal die Seite sieht, die ist auch ein bisschen urig noch, weil der wurde in den 80er Jahren gegründet, der Club, also er ist ein bisschen über 30 Jahre alt und da, da steht so ein bisschen, für die hinten eh nicht lesbar, deswegen sage ich es auch nochmal in verkürzt, also hier steht einmal größte europäische Hacker- oder Hackervereinigung seit über 30 Jahren, Vermittler im Spannungsfeld technischer und sozialer Entwicklung und da sind wir ja auch gerade so, was da draußen in der Welt passiert, mit künstlicher Intelligenz, mit eben Algorithmen, die plötzlich Dinge entscheiden für Menschen, und so weiter. Und ähm, Programmierung ist da sicher ein Teil davon. Ähm, was wichtig ist, Hacker ist für uns was anderes als ähm, so in den, in den Zeitungen. Also ein Hacker ist einfach jemand, der kreativ mit Technik umgeht. Wir sind einfach computerbegeisterte Leute so, wir finden Technik toll, aber ähm, ja, wir haben jetzt keine bösen Absichten oder so. Natürlich ist es so, wenn man mit Geräten spielt, man macht es auch mal bewusst kaputt, dann entdeckt man Dinge, die vielleicht nicht so geplant waren. Also war Holland einer der Gründer auch des Clubs, hat er auch mal gesagt, ähm, ich glaube, wie war das, wenn, wenn eine Oma versucht, im, ähm, im Kaffeekocher ähm, irgendwie äh, Toast zu machen oder umgedreht, dann ist sie ein Hacker, also wenn man irgendwie, wir hatten früher noch, die, äh, vom Publikum her müsste es klappen, diese alten Kassetten und den Bleistift, das ist auch Hacken, weil man halt irgendwie den Bleistift, ist zum Schreiben da, und man hat diese alte Kassette, und man benutzt den aber dafür als Werkzeug, um da was aufzuwickeln. Also es ist erstmal nur kreativer Umgang mit Technik. Ähm, nichtsdestotrotz, weil auch im Club, gerade in der Anfangszeit, äh, da gab es schon auch Leute, die haben, waren neugierig, sage ich mal, ähm, und haben sich eben überall umgeguckt, auch ähm, da, ähm, das ist nur die Seite von unserem Club, von Mannheimer, ähm, da haben wir eben dann damals auch über eine Hacker-Ethik diskutiert, dass man einfach auch ein bisschen Rücksicht nimmt auf andere, das sind damals vor allem die letzten Punkte entstanden, im Prinzip ganz einfach geht es darum, der Zugang zu Computern sollen alle Leute haben, man kann mit Computern einfach die Welt verbessern sozusagen so ein bisschen, man kann sie zu Guten einsetzen, nicht, das heißt nicht, dass es nur Gutes ist, was man mit Computern tun kann, weil es ist einfach nur ein mächtiges Werkzeug, ein technisches Werkzeugentechnisches. Ähm, ja, Kunst und Schönheit schaffen, steht auch drin, ist auch ein Teil. Viele von uns machen einfach nur Kunst. Die machen Kunstinstallationen aus Ikea-Kisten, LED-Streifen, programmieren das, spielen darauf Tetris oder lassen Musik laufen, dann blinkt das alles so. Also da gibt es alle möglichen ähm, Freiheiten. Und äh, im Prinzip, ja auch hier, dass es ähm, einfach nur nicht darum geht, wie, wie Menschen aussehen, äh, was sie für Ansichten haben oder so, sondern so, wie sie sich anderen gegenüber verhalten, das ist so das Wichtige. Also wir haben eine echte Ethik. Ähm, sage ich mal so. Und ähm, da kommt auch ein bisschen Übergang zu, zu der nächsten Organisation, über die ich eben erstmal angefragt wurde, muss ich richtig hinhüpfen, so. äh, und zwar Jugendhakt. Die ist da so ein bisschen raus entstanden. Ähm, also Jugendhakt äh, bietet Jugendlichen Hackathons an unter dem Thema mit Code die Welt verbessern. Das hat einen, hat einen Sinn, warum es da steht, genauso wie es einen Sinn hat, dass ich die Calliope Mini sage. Und zwar, dass einfach bei der Programmierung oft der Männeranteil unglaublich hoch ist und leider wenige Frauen oder eben wenn es noch Jugendliche sind, Mädchen oder auch Kinder, die weiblich sind, irgendwie sich für Coden interessieren. Irgendwo fliegen die aus dem System raus oder so. Oft bleiben 80% Männer übrig und das ist eigentlich komisch, weil... Gerade ähm, mit Computern kann man so unglaublich kreativ sein. Und das liegt meistens eigentlich, den, äh, äh, den, äh, so kenne ich es, den Schülerinnen oft eigentlich sogar ähm, besser als den Jungs. Ähm, Hintergrund von der Organisation muss man aber auch wissen: ist einfach die sogenannte Open Knowledge Foundation. Das geht irgendwie auf Obama zurück. Da können wir jetzt wieder ein riesigen äh, Ding aufmachen politisch. Um, da geht es um Open Government, Open Data und so. Und auch wieder ein großer Komplex, den wir heute hier nicht beleuchten werden. Aber die versuchen eben einfach auch ein bisschen sozusagen Technikverständnis an die jungen Leute ranzubringen. Und mediale Pfade, das ist eigentlich eine ursprünglich sehr kleine, kleine Firma vom Daniel Seitz, sitzen auch in Berlin und die machen einfach Medienbildung. Das ist aber gut, weil dann praktisch die Veranstaltung auch ein Medienkonzept hat. Ich würde da auch nochmal auf die Homepage von denen gehen. Beide Gruppen, also sowohl der CTC mit Chaos macht Schule, als auch dieses Jugendhakt, sind auch wenn man selbst Lehrer ist ein toller Ansprechpartner, um in Kontakt zu kommen mit Externen, die dann zum Beispiel auch Unterricht übernehmen können oder Veranstaltungen mit den Jugendlichen machen. Und auf der Seite, gucken wir mal, da haben wir, was haben wir hier so, ach, das habe ich jetzt übersprungen, da wären wir, das ist die Startseite von denen und da gibt es eben auch ganz viel Informationen und auch Ansprechpartner. Jetzt ist es so, wir sind ja in Frankfurt, dann bin ich hier auf um, kann man aufs Team gehen, genau. Und beim Team hat man auch hier sofort die Filter, ähm, von welcher Stadt. Also man sieht, es wächst so, es sind noch nicht so viele, aber schon ein paar Städte. Und bei Frankfurt gab es jetzt gerade diesen Sommer den ersten Jugendhakt, hier rechts übrigens Daniel, ähm, von dem ich gerade sprach. Ähm, Jeanne ist zum Beispiel verantwortlich für das Node auch, das ist also, sind Künstler, die mit einer Programmiersprache Kunst machen, also auch eine ganz tolle Sache. Ähm, und hier sind einfach so die Jungs und Mädels, die mit den Kindern dann ähm, das Wochenende verbracht haben und einfach gecodet haben und gebastelt haben. Auch mit Mikrocontrollern, nur nicht so vereinfachte, die sind sehr spielerisch. Sondern halt mit Raspberry Pis, Arduinos und so weiter. Und was so für Projekte da rauskommen, weil das ist ja so, vielleicht, wenn man jetzt noch nie mit Programmieren zu tun hat, so ein bisschen nicht zu greifen, kann man sich auch immer alle Projekte angucken, also die stellen das immer am Ende der Veranstaltung auch vor, und dann wird es veröffentlicht. Ich hoffe jetzt mal, dass es wieder läuft, weil vorne ist der Server abgestürzt, machen wir F5 und hoffen jetzt, dass da was passiert ist. Wenn nicht, zeige ich dazu dann meinen vorbereiteten Screenshot von meinem Account. Das mache ich dann gleich, weil offensichtlich geht es gerade nicht. Können wir auch wieder auf Frankfurt am Main. Und da war es so, die haben sich mit, auch ein bisschen mit der Wahl beschäftigt. Das war vor der Bundestagswahl. Und da man zum Beispiel hier den Profilomat und äh, den wollte ich eigentlich vorstellen, weil das war echt eine schöne Idee von den Jugendlichen. Also die setzen sich ihre Ziele komplett selbst und dann sind Experten die einfach äh, Computer, äh, also Menschen sind die, die einfach mit Computern täglich arbeiten, Programmierer oder Entwickler äh, zusammen und lassen sich sozusagen nur helfen. Also sie machen alles selbst. Das ist eine sehr hohe äh, Selbstwirksamkeit, die die Kids da haben, fernab auch von Noten. Und der Profilomat war so, da hat man nur seinen eigenen Twitter-Account reingeworfen, den Namen des, Twi des Twitter-Accounts, und da hat eine künstliche Intelligenz drüber geguckt und dann entschieden, wen man wählt. Die Übereinstimmung war dann 80% bei den Leuten, die da waren, das war sehr hoch, das lag daran, die haben die Bundestagsabgeordneten, die haben ja alle Accounts heutzutage praktisch genommen und haben der Künstliche Intelligenz einfach die Daten zum Lernen gegeben. Also praktisch, schau mal, was der so tweetet und wenn das so aussieht, dann konnte die praktisch die KI gucken, die Künstliche Intelligenz, ah, das war jetzt ein Grüner, oder ah, die war jetzt bei den Linken oder bei der CDU. Und darüber hat, die, hat diese, dieses Programm schon gelernt, das hat ausgereicht. Und das ist natürlich für Jugendliche auch eine tolle Erfahrung, wenn sie dann sowas umsetzen können und so eine hohe Trefferquote erzielen. Genau. Ähm, ja, und äh, bevor es jetzt gleich losgeht und ich jetzt den ähm, den Calliope zeige und dann das Wort abgebe an Jens, ähm, kurz noch was zu Bildung eben vielleicht, versuche ich jetzt ein bisschen schneller drüber zu gehen, weil jetzt in der Gruppe hier eher danach gefragt wird, eben mal auszuprobieren und mal überhaupt programmieren kennenzulernen. Also wichtig ist halt aktuell, weil das, diese Geräte sind für die jungen Leute gemacht praktisch, aber auch für die Einsteiger natürlich, dass halt einfach Technologie ein unglaublicher Innovationsmotor geworden ist, war, war schon immer, aber die Technologie von heute ist halt nochmal nicht, also überhaupt nicht vergleichbar mit dem von früher, und einfach unglaublich viel passiert ist, dass sich in Wirtschaft, in, in, auch an der Uni tut sich unglaublich viel, also überall ähm, in der Arbeitswelt, äh, ich weiß gar nicht, ob wir in 20 Jahren noch die Hälfte der Bevölkerung beschäftigen können, keine Ahnung, also es weiß heute niemand mehr und das ist halt auch so ein Grundding, dass ähm, wir heute die Schüler, also ich spreche jetzt auch als Lehrer, äh, für die Arbeitswelt von fast eher gestern ausbilden, wir sollten es für heute mindestens tun oder noch besser, müssten es eigentlich für morgen machen, ähm, aber wissen dieses morgen nicht. Und deswegen muss man eigentlich sich überlegen, was sind denn so die Kernfähigkeiten, Kompetenzen, ähm, die, die eigentlich da nötig sind. Ähm, und das ist das, äh, was die KMK dazu sagt. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was die Kultusministerkonferenz macht. Wir haben in Deutschland 16 Bundesländer und dann haben wir also 16 Kultusministerien und die treffen sich dann, aktuell ist meine, die Frau Eisenmann, also baden-württembergische Kultusministerin, ist die Vorsitzende, in 2017 noch auslaufend, die treffen sich dann und versuchen sich auf irgendwas zu einigen. Aber in Wirklichkeit, ich weiß das, weil ich bin auch im Kultusministerium in so ein paar Gruppen, alle erfinden irgendwie das Rad neu, gerade mit Bildungscloud und allem Möglichen. Das geht ziemlich durcheinander. Und das liegt halt an dieser Struktur. Und äh, die schreiben auch ein paar ganz schöne Sachen da rein. Aber ähm, aus, auch aus unserer Sicht, so aus der Jugend-Hack-Chaos-Computer-Club-Ecke, ja ähm, oft so dieses ähm, produktive, kreative Beschäftigen mit der Technik. Eher so Office machen, und wenn dann Coden vorkommt, dann auch sehr schmalspurig, so im Sinne von, hauptsächlich mal ein Programm schreiben, aber Programmieren ähm, ist eigentlich noch viel mehr. Also da ist auch dieses algorithmische Denken dahinter. Ähm, Computational Thinking heißt es, glaube ich, im Englischen. Also so diese Denkweise, Probleme runterzubrechen in einfache, lösbare Schritte. Und wenn man das kann, dann kann man viel mehr als nur programmieren. Und ähm, irgendwie so ganz mutig ist das, glaube ich, oder visionär ist das jetzt nicht, leider, sage ich jetzt mal so, obwohl aufgezeichnet wird, wenn ich Lehrer bin. Naja. Ja, und das hat Angela Merkel mal gesagt, auf der Cbit jetzt gerade auch dieses Jahr. Und dann sind wir eigentlich jetzt wieder beim Thema, dass man vielleicht sich überlegen sollte, was so die Grundfähigkeiten sind, die heutzutage nötig sind, um irgendwie in der Arbeitswelt orientiert, sich orientieren zu können und vielleicht auch einfach gesellschaftliche Entwicklung wie Künstliche Intelligenz überhaupt verstehen zu können. Und ich hatte, glaube ich, als, als Titel am Anfang, jetzt kann ich ja nur zurückgehen, ich hatte, glaube ich, gewählt, war auch so ein bisschen gestern Abend überlegt, wie nenne ich jetzt den Vortrag, braucht unsere Bildung ein Update. Also die Möglichkeit, ein Update zu schaffen, wäre ja vielleicht schon mal sowas, zu sagen, dass man versucht, den Kids möglichst früh zumindest mal programmieren näher zu bringen. Sie müssen ja da nicht sagen, wir werden jetzt Nerds und hocken 24-7 für den Geräten, aber dass man mit ihnen anfängt, über, diese, über dieses algorithmische Denken in der Grundschule damit zu beginnen, dass man vielleicht so ein OsoBot, den können Sie nachher auch ausprobieren, ich habe hier einen, der lädt gerade, also ein ganz einfaches Teil, was einfach Farbcodes, mit Farbcodes zu programmieren, das hat unten so einen kleinen Sensor, und es folgt halt Linien, dann kann man die Kinder irgendwie Linien zeichnen lassen, dann fährt er da hinterher, und dann können Sie aber im Prinzip coden, dass jedes Mal, wenn eine Abbiegung kommt, soll er links abbiegen, oder er soll bei einem Zeichen schneller werden, dann können Sie so ganz einfach, so äh, Steuerungen für dieses Gerät bauen und dann gibt man ihnen halt eine Knobelaufgabe, so ein Labyrinth und sagt dann so und jetzt ähm, code mal Farbcodes drüber über die, über die Spur so, dass er möglichst schnell ankommt oder so oder möglichst direkt oder möglichst viele Umwege nimmt und dann müssen sie anfangen zu denken und das geht schon so sehr, sehr vereinfacht ein bisschen vielleicht in die richtige Richtung. Ja und Jens wird dir ja gleich auch noch was vorstellen, was sicherlich auch mal ein schöner Baustein sein kann äh, für die heutige äh, Schulzeit ähm, und was, was ich jetzt noch mitgebracht habe, das liegt jetzt alles schon vor Ihnen, äh, das ist ähm, die Calliope, also ähm, genau, es ist jetzt dieses Gerät. Äh, ich würde sagen, nach dem nächsten kleinen Impulsvertrag gucken wir uns das dann auch nochmal genauer an, aber eigentlich kann man nicht viel falsch machen. Ist für dritte Klasse offiziell ähm, äh, konzipiert, äh, das heißt, sollte auch so ein bisschen sicher sein. Es ist auch für die Kinderhände gemacht, dass sie es von außen gut anfassen können, weil man nämlich, man sieht, Metall auch diese Kontakte ansteuern kann, wenn dann beide das Anfassen kann man hier ein Herzchen leuchten lassen oder so, es macht denen halt Spaß. Ähm, genau, es ist eigentlich recht robust. Und Material habe ich mitgebracht, einmal von AppCams. Ähm, das sind so Lernkarten, da habe ich da hinten so eine kleine Lerntheke aufgebaut. Das erste Blatt liegt jetzt schon bei fast allen Rechnern aus. Und so machen die Kids das auch. Also die kriegen im Prinzip Lernkarten und können dann machen, was sie wollen. Der Anfang ist ein bisschen schwierig, bis man weiß, wie man das Gerät bespielt. Das habe ich jetzt einigen sogar schon so gesagt. Ähm, AppCams selbst hat dazu normalerweise auch... Online-Material, ähm, was noch ein bisschen... Ähm, Gucke ich mal, wo das ist. Äh, das ist jetzt... Nein, das ist Computational Thinking. Oh, das ist gerade gar nicht, wo ich überhaupt... Ah, da ist AppCamp. Äh, die haben also so eine Seite, da kann man theoretisch dann online das auch machen. Und was man dann noch hat, also die Kids, das habe ich jetzt hier gar nicht ausgelegt, aber ich könnte es einmal kurz äh, zeigen. Moment, wir mal hier auf das Ding... Dann schiebe ich gerade mal ein Video rüber, weil die haben... Ähm, Moment, Link zum Aktuelles, <lacht> Medienbildung, Appcams und dann Calliope Mini. Die haben dann immer so Einstiegsvideos. Ich mache mal eins kurz auf und schiebe es noch rüber. Moment, gleich kommt es. Und so, da ist jetzt gerade das Video nur zu sehen. Die erklären dann den Kids in einer ganz einfachen Sprache. Also, ich kann auch den Ton mal kurz anmachen. Ich glaube, das ist nur einfach hier ausgegangen. Ähm, einfach, dass man mal hört, wie es gemacht ist. Ist auch sehr leise, gell? Also, Sie sprechen einfach eine einfache Sprache und erklären dann alles. Ähm und einfach nur, dass sie einen Eindruck davon bekommen. Also es ist dann ganz einfach, ganz niederschwellig, die können sich die Videos auch mehrfach angucken, wenn sie das möchten, je nachdem, wie halt natürlich die Schule ausgestattet ist, geht es halt besser oder schlechter, und dann können sie auch wieder sehr eigenständig arbeiten, das ist halt, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, wenn man programmieren lernt, muss man eigentlich fast alles selbst ausprobieren, das ist so eine Erfahrungswissenschaft, sage ich mal. Ja, genau, und was ich nur noch einfach, weil es aus meiner Sicht als Lehrer total lustig ist, auch noch mitgebracht habe, ist auch noch das Material von Cornelsen, oder das heißt lustig, vielleicht auch toll, weil nämlich Cornesen hat mit, mit dem Calliope zusammen so eine kleine Partnerschaft. Also Schulen haben ein Problem, Geräte zu bestellen, aber Bücher kann man bestellen. Dann bestellt man praktisch dieses Buch und bekommt dann ein Calliope dazu. Also das ist so der eine Trick, Punkt 1. Und Punkt 2 aber, Calliope ist noch von der Plattform her sehr offen. Es gibt den BBC microbit und auf dem setzt er auf und da ist alles sehr frei lizenziert. Theoretisch kann jeder sich die Bauanleitung im Internet runterladen und sich das Ding nachbauen. Und ähm, die haben Cornesen dazu, ich weiß nicht, ob jetzt gezwungen das richtige Wort ist, aber die haben eine Creative Commons Lizenz. Ich weiß nicht, wer das weiß, was das ist, aber Creative Commons regeln im Prinzip weltweit, so gut es geht, das Urheberrecht. Das heißt, dieses Ding hier steht völlig frei im Internet, das habe ich hier extra auch deswegen aufgemacht, also Appcams hat das zum Beispiel auch verlinkt, macht hier, erzählt hier, dass sie das gemacht haben. Und dann findet man wirklich auf der appcamps.de-Seite dieses Material als Download. Das heißt, ich muss diese 11 Euro nicht bezahlen, die das Ding kostet. Ich kann es mir auch umsonst aus dem Internet laden. Und ich kann es auch als Lehrer hier runterladen als PDF. Und ich finde zum Beispiel die Einleitung irgendwie mies gesch geschrieben oder finde den Teil hier völlig unnötig, irgendwas. Dann werfe ich das raus und kann es verändern. Das darf man als Lehrer eigentlich auch nicht immer einfach so. Ähm, klar gibt es da auch wieder von der KMK, da wäre die wieder zuständig, solche Rahmenverträge. Aber eigentlich alles ziemlich kompliziert. Und das ist noch ein schöner Schritt, den Cornesen gegangen ist beim Calliope. Deswegen wollte ich das noch zeigen. Appcamps hat sowieso auch freies Material. Ja, genau. Ich glaube, jetzt habe ich so, ähm, so den allgemeinen Teil einfach mal gemacht. Also mein Ziel wäre jetzt einfach, nachdem jetzt nochmal ein kleiner Input kommt, dass Sie das dann einfach mal ausprobieren. Und ähm, ich hätte fast gesagt, ähm, vielleicht äh, lasse ich sie ja einfach komplett alleine mal machen. Respektive sonst können wir einmal vorne nochmal zentral einmal durchcoden sozusagen ein Beispiel zusammen machen und dann soll es eigentlich schon laufen. Weil das ist so einfach konzipiert, dass ihr das auf jeden Fall selbst hinbekommen. Genau. Ja, da wäre ich jetzt mit meinem Teil erstmal soweit fertig. Oh, da habe ich jetzt auch manchmal der gesagt aus Versehen. Ich hoffe, mir passiert es manchmal, weil die sagen der Kaliope, die Hersteller ja. sagen aber eigentlich die Kaliope. Weil, danke schön, die Kaliope äh, ist eine griechische Göttin und die hält ein... Tablet sagt man halt heute, also eigentlich irgendwie so eine Steintafel, aber es sieht aus wie ein Tablet und dann haben, äh, haben die halt gesagt, ja, das ist so die Göttin der Informatiker, aber sie ist nämlich eigentlich auch für Kunst und Kreativität irgendwie zuständig und es passt da halt total schön ähm, und dann ist es halt die Calliope Mini, weil es ist ja ganz klein. Dankeschön für den Hinweis noch, weil es ist eine schöne Geschichte und äh, die ist auch wieder wichtig, also dass hier, pinke USB-Kabel mitblieft, wir werden das auch Absicht, es ist wirklich so gedacht ein bisschen, ja, genau. Gut, ja, dann wäre ich mal ein Teil soweit und Jens übergebe ich gerne an dich. Ich hätte noch eine ganz kurze Zwischenbitte ja. und zwar: Wir brauchen es einfach auch für die interne Beleg unserer Veranstaltung hier, dass Sie bitte einmal die Teilnehmerliste rund gehen und Ihre Anwesenheit abzeichnen. Du bist mit deinem Rechner dran, gell? Räume ich hier ein bisschen frei. Ja und nachher wer sich wirklich fürs Programmieren noch mal interessiert oder auch Kinder hat die programmieren lernen wollen ich lege jetzt noch das Buch also auch von Diana Knodel, die ist eine der AppCamps Gründerin weil ihr Mann und sie haben zusammen AppCamps gegründet die hat ein süßes Buch rausgebracht auch wieder mit einer Blogsprache und da gibt es eine App dazu und dann kann man hier ganz toll mit so Kindergeschichten ich schreibe es mal noch kurz auf mit so Kindergeschichten im Prinzip programmieren lernen und jetzt Mikroübergabe wahrscheinlich noch genau, das machen wir auch noch das geht ja, glaube ich, auch relativ schnell, indem ich das hier abmache. Ja, Ach ja, der Jans ist, glaube ich, schnell. Soll ich einfach alles so liegen lassen, wie es ist? Lass es einfach so liegen. Du also brauchst noch HDD. Du brauchst noch HDD. Dann müssen wir gucken, ob das jetzt alles ist. Mal hier. Und den irgendwo in die Tasche stecken. Ah, wunderbar. Prima. Das ist ja auch mehr für die Aufnahme, ne? Genau, wunderbar. Ich glaube, es funktioniert. Kann sein, dass zwischendrin mal was nicht funktioniert. Da muss ich geschwind Pause machen, aber das ist hier live. Okay. Ja, wunderbar. So, okay, Moment, nee, das ist gut. Ein guter Punkt. Ich mache auch ohne Bild. Das ist interessant. Das ist hier. <lacht> das ist ja interessant. Uh, was ist das denn? Muss ich hier Mirroring machen oder was? Das ist besser, oder? Okay, gut. Oh Gott, ich... Computer! Meine Güte! Okay, es ist viel, viel zu klein, oder? Es geht. ein bisschen... Es So ist besser, oder? Ja, so ist das viel besser. Okay. Einigermaßen besser. Moment. Jetzt tut. Ja, ah. yeah, genau das wollte ich. Ähm, ja, hallo. Ähm, mein Name ist Jens Mönig. Äh, ich bin bei SAP mit meiner Kollegin Jadka Hügle und bin da Forscher im Bereich interaktive visuelle Programmiersprachen. Ich habe das große Glück gehabt, ähm, vor einigen Jahren am äh, ähm, MIT an der äh, Lifelong Kindergarten Group an Scratch mitzuarbeiten, mit zu programmieren ähm, und danach äh, mit dem guten Freund von mir, dem also die Lifelong Kindergarten Group beim MIT wird übrigens von Mitch Resnick geleitet, der ist derjenige, der das Scratch-Projekt angefangen hat und danach mit Brian Harvey an der Uni Berkeley an dieser Sprache zu arbeiten. Also wie gesagt, bei mir geht's um interaktives visuelles Programmieren und das ist nun genau das, was man eigentlich nicht hier so sieht. Sondern, wo man tatsächlich interaktiv Dinge machen kann. Und ich beschäftige mich seit ähm, einigen Jahren verstärkt mit der, Sprach, äh, mit der Frage, wie macht man eigentlich Software für Kinder? Wie macht man Programmiersprachen für Kinder? Und dazu erzähle ich Ihnen und euch heute was über Snap. Das ist die, worum es bei mir geht. Und als man den russischen Schriftsteller Maxim Gorki gefragt hat, wie schreibt man eigentlich Bücher für Kinder, soll er geantwortet haben, genauso wie für Erwachsene, nur besser. Und das ist so ein knaller Zitat, findet man immer, wenn es um Erziehung geht. Yay, wir müssen das alles besser machen für Kinder, aber was bedeutet das eigentlich? Was sind was heißt das, nur besser? Ich meine, eigentlich ist das für Erwachsene schon ziemlich gut. Und da gibt es einfach drei Dinge, die viele auch von, von meinen Kollegen, die sich damit beschäftigen, mit der Frage, wie schreibt man Software für Kinder, einfach inspiriert haben, die ich geschwind einfach zeigen möchte, um einfach zu sagen, wir sind hier nicht im luftleeren Raum, sondern wir stehen hier in der Geschichte. Kennt jemand diesen bärtigen Menschen hier? Haben wir Lehrer unter, unter Ihnen? Eigentlich schon. Ja. Eigentlich schon? Psychologen, Seymour Peppert, schon mal gehört, Seymour Peppert, ähm, das ist Seymour, er sah zu verschiedenen Jahren, sah verschieden aus. Seymour Peppert, äh, Schüler von Jean Piaget, wo es um Entwicklungspsychologie geht, der ähm, vor 50 Jahren genau die Programmiersprache Logo entwickelt hat. Und zwar zusammen mit, ups, ich stolper über das Kabel mit, hier Marvin Minsky haben die bei MIT das Artificial Intelligence Lab gegründet, also künstliche Intelligenz. vor. Das war schon länger als 50 Jahre. Und als man sich überlegt hat, wie bringt man eigentlich Computerintelligenz bei, hat man sich gedacht, na, vielleicht fangen wir mal mit Menschen an, mit Kindern. Wie, wie, wie lernen denn Kinder? Wie lernen wir selber? Und so kam letztlich Seymour Peppert von Jean Piaget auf die Idee, wir machen eine Programmiersprache für Kinder, wir machen Logo. Und Logo hat man damals die mächtigste Programmiersprache genommen, die es überhaupt gab, nämlich Lisp. Das war die Sprache der künstlichen Intelligenz. Und hatte einfach so ein bisschen diese... Klammern weggelassen, aber ansonsten hat die Sprache den vollen Funktionsumfang gehabt, den die Erwachsenensprachen gehabt haben. Und da gab es einen Schlachtruf und der Schlachtruf war No Ceiling. Wir wollen die Sprache nicht einschränken, wir wollen den Kindern alles das ermöglichen, was auch wir als, als ernsthafte Forscher in der künstlichen Intelligenz nehmen. No Ceiling ist eine der Maxime, die mich dabei leitet bei der Frage, wie macht man Software für Kinder. Wir wollen sie nicht künstlich dumm machen. Die andere Geschichte, weiß, kennt ihr mal diesen Herrn oder dieses Gerät hier, das ist hier eine Maus, da hat sie noch drei Punkte gehabt, das ist ein bisschen, bisschen später, drei Knöpfe, da sind wir jetzt in 70er und 80er Jahren, kennt ihr mal diesen Mensch, der war vor kurzem noch mein Chef, Alan Kay, jemand schon mal gehört, der hat Xerox Palo Alto Research Center in den 70er Jahren, haben die ähm, das GUI erfunden, ähm, Fenster, Menüs mit, der Ma mit Mauszeiger und warum haben sie das GUI erfunden? Das war damals äh, die Learning Research Group. Auch die haben sich Gedanken gemacht, das Zeitalter des Papiers geht zu Ende, ähm, wie werden wir in Zukunft miteinander umgehen und was brauchen wir dazu? Und da hat Alan, das ist Alan Kay, hat ein Bild gemalt. Das hier ist Erlens Bild von einem, was er Book genannt hat. Und er hat das dann aus Pappe gebastelt und hat das dann rumgereist und hat das überall gezeigt. Hey, schau mal, so wird es in Zukunft gehen. Das wird einfach so, so was Tragbares sein. Und hier auch, auch dieses Bild, wie es benutzt ist. Die Kinder lesen nicht und kochen dann nicht bei Amazon ein, sondern sie schreiben, wie er das genannt, genannt hat, Interactive Essays. Ähm, also äh, Aufsätze, Aufsätze die erfahrbar sind, also wo, wo, wo, wo man, wenn es jetzt um einen Aufsatz, um Logo geht, wo man selber Logo machen kann in diesem Aufsatz. Und man hat sich überlegt, okay, wenn wir in Zukunft so kreativ sein werden mit Computern, brauchen wir auch irgendeine Umgebung, wie wir die programmieren werden. Und hat dann einen Computer gebaut, das ist der Alto, das war der erste Personal Computer, und hat sich überlegt, okay, da brauchen wir ganz andere Möglichkeiten, den zu programmieren, und hat dann diese grafische Benutzeroberfläche erfunden und die Programmiersprache Smalltalk aus einer Idee heraus, wie kann man die mächtigste Programmiersprache der Welt machen, ähm, ob das gelungen ist, ist eine andere Frage, aber man hat bei der Gelegenheit ein neues Paradigma erfunden, nämlich objektorientierte Programmierung. Und das ist für mich eine wichtige Geschichte, wenn es um Kinder geht, dürfen wir nicht unbedingt nur das weitermachen, was wir bisher gemacht haben und schauen, wie wir das anpassen, sondern wir müssen vielleicht die Dinge radikal ändern, auch wie wir selber über Dinge nachdenken. Zweiter wichtiger Punkt, nur besser. Und der dritte Punkt hier, den kennen Sie vielleicht alle, das ist der Mitch Resnick mit Scratch. Scratch, die erste Programmiersprache, die funktioniert grafisch. Und heutzutage äh, gibt es ganz viele, die grafisch funktionieren, aber Scratch war die erste. Äh, ich habe das große Glück gehabt, wie gesagt, äh, sowohl bei Allen als auch bei Mitch mitarbeiten zu dürfen. Heutzutage ist es so, dass man überall eigentlich mit den Blöcken anfängt. Ne? Sie haben das in Ihrem, ihrem Browser drin. Die Blocksprachen sind eigentlich das, mit dem man immer anfängt. Und dann haben wir irgend so was dazwischen. Und klar ist, wir wollen da irgendwo da rechts oben hin. Rechts oben ist es wo wir coden können, wo wir dann wirklich hier das, die 21st-Century-Skills haben. Und die Frage ist immer, wie kommen wir von links unten nach rechts oben? Und häufig sind da solche Bilder gezeigt, die sehen dann aus wie so eine Evolution. Ne? Also wie, oder, oder wie so ein Lebensalter, so die Babys, die machen das mit dieser Babysprache. Und dann irgendwann später, wenn man ein bisschen mehr kann, dann nimmt man so eine syntaxreduzierte Sprache. Das hier ist CoffeeScript. man nimmt auch gern Python, aber klar ist, Echte Männer sind das meistens, brauchen eine geschweifte Klammer und eine Punktnotation und das muss aussehen wie C und unverständlich sein. Und, und auch, auch wenn Sie jetzt noch nicht programmieren können, glauben Sie es mir, dass das dreimal exakt dasselbe macht. Es ist überhaupt kein qualitativer Unterschied zwischen links unten und rechts oben. Es ist semantisch, wie wir sagen, dasselbe. Und da ist wirklich die Frage, okay, was ist denn eigentlich dieser Fortschritt von links unten nach rechts oben, ähm, außer dass wir Dinge kompliziert machen, weil der Computer es so von uns verlangt. Und ist das eigentlich richtig, über den Computer so nachzudenken? Und ähm, das ist das schlechteste Bild von meinem Freund Brian und mir, weil wir immer so viel miteinander reden, wenn wir zusammen sind. Hier, was mir mein Freund Brian beigebracht hat, der ist Professor in Berkeley, der hat gesagt, Mensch, wenn wir über Programmiersprache nachdenken, ähm, machen wir Dinge, machen wir wenige Prinzipien, die wir aber gleichmäßig anwenden auf alles, dann wird es leicht verständlich. Und eins dieser Prinzipien ist Everything First Class. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle die teuren Fahrkarten im zukaufen, sondern dass das, was in einer Sprache wichtig ist, dass das in einer Sprache ein... Bürger erster Klasse sein soll. Dieser Begriff, der kommt aus den 60er Jahren von einem englischen Wissenschaftler Christopher Strachey, der einfach gesagt hat, es ist, es ist etwas first class in der Mathematik, wenn man es einer Variable zuweisen kann, wenn es die Eingabe in eine Funktion sein kann, ne? wenn es die Ausgabe einer Funktion sein kann, wenn ich es irgendwo in eine Reihung reinstecken kann und wenn es keinen Namen braucht. Und selber gibt es auch wir haben zwar alle Namen, aber wenn wir keinen Namen hätten, würden wir trotzdem existieren. Und wir können auch den Namen ändern. Also wenn etwas eine intrinsische Identität hat, wie wir sagen. Und das ist nur Snap. Snap haben wir gemacht für einen neuen Kurs an der Uni Berkeley. Der Kurs hieß früher Introduction to Symbolic Programming. Und so war er auch besucht. Da waren dort so also Leute wie ich drin, weiße Männer. Da waren keine Frauen, da waren keine Farbigen, da waren... Uh, und da, da wurden immer weniger. Und dann hat man gesagt, na, man muss den Kurs anders machen. Und man hat ihn umbenannt. Man hat ihn umbenannt in The Beauty and Joy of Computing. Wie cool ist das denn? Jeder Kurs bei einer Uni müsste The Beauty and Joy heißen. Um, und um, mittlerweile sind wir im siebten Jahr. Um, und für diesen Kurs uh, haben wir Snap gemacht. Er um, wird mittlerweile auch an ganz vielen Highschools in den USA um, um, gelehrt und, und online. und ähm, aber das, das ist das, worum es uns geht. Snap läuft im Browser, wie die meisten Dinge heutzutage, es ist von der Community in viele Sprachen übersetzt worden, es ist Open Source, äh, diese ganzen Geschichten. Und mein Freund sagt, Brian hat diesen Satz geprägt, sagt, ähm, Snap sieht aus wie Scratch, es ist aber nur verkleidet, in Wahrheit ist drunter Scheme. Und Scheme ist so eine alte Programmiersprache, so alt ist sie ja nicht, aus also den 70ern. Ist ein Lisp-Dialekt und Scheme ist quasi Hardcore-Informatik. Aber wir tun so, wir verkleiden es so, dass es so wie diese harmlose Programmiersprache aussieht. Das heißt, wir nehmen von Scratch nehmen wir diese Lego-Blöcke, wir nehmen diese 2D-Geschichten, wo wir wo wir so Comic-Kraft miteinander ähm, Bildchen malen. Wir haben aber auch komplizierte Sachen drin, wie wer schon mal wer hat schon mal mit Scratch gearbeitet? Ne? Mit Scratch kann man Dinge gleichzeitig laufen lassen. Ne? Dass man zum Beispiel mehrere Skripte, ähm, wenn, die, wenn Sie die Taste, eine Taste drücken, können mehrere Skripte gleichzeitig, oder verschiedene, verschiedene Figuren können gleichzeitig Dinge machen. Das ist ein ziemlich kompliziertes Konzept, das haben Sie sonst in kaum einer Programmiersprache, schon gar nicht in einer für Anfänger. Und das ganz Besondere an Scratch Und auch das ist ein gewisses Alleinschwendungsmerkmal und testen Sie das mal mit anderen Dingen, die Sie sehen, ist, dass es immer live ist. Sie können immer auf jeden Block draufklicken und sehen ein Ergebnis. Das heißt, das macht es erfahrbar. Und das ist das, was wir sagen, das ist diese Pädagogik von einem niedrigschwelligen Einstieg. Wir wollen es leicht machen, wir wollen es, dass wir sagen, welcoming dazu. Sorry, ich muss, mich, muss ganz anders unterbrechen. Uh, es steht ein Fahrzeug wahrscheinlich im Halteverbot ja, auf dem Parkplatz, auf dem Parkplatz. Jemand von Ihnen hier auf dem Parkplatz drinnen geparkt? HC 213 hinten im Hof. Hier hinten im Hof. Okay. Gut, wenn nicht, wird es ja Wenn nicht, in die Luft gesprengt? Okay. Dann wird Ja, dann wird abgeschleppt. sorry. Also, ich hatte ein Parkverbot geparkt, aber nicht da. Okay, gut. Ja. <lacht> Niedrigwertiger Einstieg, wir wollen, das auch nicht Informatiker, ne? der Kurs richtet sich an nicht Informatiker, richtet sich an English Majors, richtet sich an Leute, die Musik studieren, die Ausdruckstanz studieren, die sollen den nehmen. Aber wir nehmen auch von der anderen Seite, nehmen wir von Scheme komplizierte Geschichten, nehmen wir, nehmen wir Dinge wie, jemand von Ihnen Mathematiker? Also den Lambda-Kalkül, schon mal davon gehört. Lambda-Kalkül, Alonso Church in 1936 eine neue Methode gefunden, wie man Mathematik machen kann. Und das ist die Grundlage von höheren Programmiersprachen. Den haben wir drin. Wir haben andere Dinge drin. Das sagt Ihnen jetzt nichts. Das ist die Idee No Ceiling. Wir wollen diese Sprache, wir wollen alles das, was wir was wir in der Informatik ausdrücken können, wollen wir auch in dieser Kindersprache ausdrückbar machen wollen. Und wir haben doch Dinge von anderen Programmiersprachen, die uns wichtig sind. Ne? Von von äh, von Peppert und Piaget wissen wir, dass es wichtig ist, wenn man einen Werkstolz hat, wenn man wenn man selber eine Sache fabriziert und sie dann anderen zeigen kann, von anderen Feedback bekommt, sie mit anderen teilen. Da ist es schön, wenn man zum Beispiel etwas als App machen kann. Oder es ist zum Beispiel eine tolle Sache, wenn man sagt, okay, ich habe ja mit diesen Blöcken gearbeitet, aber eigentlich will ich mal wissen, ob ich da nicht auch Text draus machen kann. Solche Dinge haben wir da reingebaut und da sagen wir, das ist das Konzept der Wide Walls. Es gibt mehrere Wege, irgendwo hinzukommen. das wollte ich Ihnen einfach mal geschwind... Kommen Sie rein, es ist immer hier, genau. Ähm, ganz schnell, manchmal, einfach so ein Beispiel, ich zeige Ihnen nur, nur, nur so ein paar ganz kleine Sachen. Manchmal ist es toll, wenn man gar nicht anfängt zu coden mit Kindern. Manchmal ist es einfach schön, ähm, Moment, ich mache mal, ich glaube ich muss es so machen. Ja, besser. Manchmal ist es, ist es schön, wenn Kinder einfach anzang, anfangen zu malen. Also zum Beispiel ist das hier eine Idee, dass man hier einen Maleditor hat, ähm, wo man einfach mal anfängt, zum Beispiel so ein Herz zu malen und dann kann ich das hier mit Rot ausfüllen. Und jetzt habe ich ein Bild gemalt. Kinder malen gerne Bilder, die können da stundenlang mit verbringen. Und das ist völlig in Ordnung. Das Besondere ist, dass diese Bilder, die wir malen, nicht nur Bilder sind, sondern zu Objekten werden. Und mit diesen Objekten können wir nun Dinge machen. nicht? Wir können hier, haben wir Blöcke, das ist genau wie in Sketch, wir können sie bewegen, wir können sie drehen. Ne? Wir können die Sachen ausprobieren. Das ist das, was ich mit Leibniz meinte. Hier haben wir zum Beispiel bei den Looks, haben wir etwas, wo wir sagen, wir können die Größe verändern. Man kann hier draufdrücken, es wird größer. Und Kinder drücken gerne eine Million mal drauf und schauen, wie groß wird das denn eigentlich? Hört ja, das irgendwann auf? Und ne, wie kriege ich es wieder zurück? Ich kann hier drauf, dann ist es wieder 100 Prozent und dann kann man hier sagen, kann sagen, ah, was, was passiert denn hier in der Schleife? habe ich so eine, so eine Repeat-Geschichte. Wenn ich das hier drum mache, aha, dann drücke hier drauf, aha, jetzt ist es kleiner geworden, vielleicht kann man das hier ähm, mal zusammen machen. Jetzt habe ich hier quasi einen Herzschlag gemacht. Wow, was passiert denn, äh, wenn ich das nochmal mache? Ähm, äh, jetzt habe ich Zwei Herzschläge, oh, ganz, ganz viele, auch oh, zehn Herzschläge, das ist vielleicht ein bisschen viel. Und jetzt würde ich zum Beispiel, dass wenn ich da klicke, dass das dann passiert, da kann ich den hier nehmen und es wird, hier, wird mir hier angezeigt, wo ich das vielleicht hintun soll, das passt, jetzt kann ich hier draufklicken und jetzt habe ich hier eine kleine App, die kann ich, kann ich hier ähm, jetzt verpacken und kann die jetzt zum Beispiel meiner Liebsten schenken und sagen, guck mal hier, ich habe gerade nicht gedacht hier. Und ich habe hier was, was kreativ gemacht, was auch wirklich nicht nur was Programmierbares beschreibt, sondern sondern noch meine Gefühle für dich. Ähm, geschwind, ein Beispiel, dafür möchte ich Sie nicht verschonen. Das ist, manchmal ist es, das ist ein Beispiel, ähm, eine tatsächliche Lektion, ganz kurz, aus dieser, aus dieser Beauty and Joy of Computing. Was Sie hier sehen, ähm, ist die Programmierumgebung. Hier ist das, was wir in Snap genauso wie in Scratch die Bühne nennen. Hier unten haben wir quasi die ganzen Aktoren, die da drauf sind. Hier werden die Programme, die Programme gemacht und hier findet man die, die, die Schublade mit den Blöcken, wo man, wo man Dinge mitmachen kann. Und hier sehen wir auf der Bühne etwas. Wer weiß es? Wer hat schon mal mit, mit Scratch gearbeitet? Was ist auf der Bühne hier drauf? Wie bitte. Eine Liste. Eine Liste. Jedes Scratch kann das sofort als Liste erkennen und in der Liste sind Blöcke drin. Und um, hier sehen wir Blöcke hier drin, zum Beispiel Square, der Square-Block. Und, und in Snap können wir unsere eigenen Blöcke machen. Darum heißt es auch Build Your Own Blocks. Um, hier wäre zum Beispiel die Definition. Man geht viermal vor und dreht sich jeweils also in 90 Grad. So macht so man nur ein Quadrat. Also hier habe ich Blöcke drin. Und hier habe ich eine Funktion, die heißt wie. Und hier ist, ist, wie diese Funktion wie aussieht. Um, und wir sehen, um, also es geht hier um diesen Pfeil. Der Pfeil geht nach links, er bewegt sich und dann führt er ein beliebiges Element aus dieser Liste aus. Also entweder Square, Hex oder Star, geht zurück geht in die andere Richtung und macht das in die andere Richtung nochmal. Ich lasse es mal geschwind laufen. Manchmal ist es toll, wenn man eine Programmiersprache schnell macht. Für Kinder und für Lernende ist es manchmal toll, wenn man eine Programmiersprache langsam macht. Und das ist dieser Slider hier oben. Da kann ich es langsamer machen. Jetzt sehen wir hier, jetzt geht er hier rein in diese Funktion. Jetzt hat er einen Stern gemacht, geht zurück, geht nach rechts und macht ein Quadrat. Ne? Ähm, jetzt mache ich diese Schritte mal aus, mache es schneller. Wenn ich es nochmal mache, mache dann umgekehrt, mache verschiedene Muster. Ne? Und jetzt sagen wir den Kindern, liebe Kinder, pass mal auf, was gleich passiert. Schau mal hier drauf. Ne? Was passiert jetzt, wenn wir das jetzt ausführen? Ne? Also. Geht nach vorne. Er führt ein beliebiges, wie führt ein beliebiges Element aus der Liste aus. Das, heißt, das kann entweder ein Stern sein. Was passiert? Und liebe Kinder, was meint ihr, was passiert? Manche sagen, das gleiche wie vorher, nur noch einmal mehr. Manche sagen, das hört nie auf. Wer meint, das hört nie auf? Wer meint, es macht Probieren wir es aus, okay. Das ist nicht so interaktiv. Mehr so mit Computern, mehr so die Nerds hier. Okay. Hey! Hat das erwartet? Nicht wirklich. Machen wir es nochmal? Wow! Boah, so viel Glück habe ich selten. Also es passieren manchmal spektakuläre Dinge. Es passiert hier etwas, etwas Schönes. Ähm, etwas, ähm, wir nennen sowas ein Fraktal. Eine Form die immer wieder selbst vorkommen kann. Und das Schöne ist, wenn wir hier sehen, dass wir haben eine Funktion wie, die wiederum eine Funktion aufruft, die wiederum sich selbst sein kann. Und so führen wir in das Konzept der Rekursion ein, wie wir das in der, in der Informatik nennen. Schau mal, was für eine Rekursion gehört. Gilt also ein ganz schweres Thema, aber, aber wenn wir es so veranschaulichen, weil Scratch diese brillante Geschichte hat, dass wir Funktionen einfach nur als Bausteine zeigen können, ist es etwas, was die Sache schön macht und wo wir zeigen, nicht nur hier entstehen schöne Dinge, die wir damit machen können, Beauty and Joy, sondern es ist auch schön, wie wir die Dinge machen. Es ist noch ein weiteres Konzept hier drin, Rekursion. Für die Mathematiker unter, unter Ihnen sehen wir eine Liste mit Funktionsblöcken. Eine Liste mit Funktionsblöcken ist nun wirklich eines der allerschwersten Themen der Informatik. Das ist nämlich der sogenannte Lambda-Kalkül. Hier haben wir wirklich ein Lambda, die, die, die Idee Funktionen als Daten. Wir haben, können Bausteine in einer Liste haben und es sieht Kinder leicht aus. Kinder können sowas verstehen. Ähm, so, jetzt will ich Sie nicht groß mit Informatikkonzepten langweilen, sondern Ihnen einfach zeigen, was wir manchmal auch machen, ist einfach mit Dingen spielen. Kennt jemand dieses Teil? Schon mal gesehen? Ein Leap Motion Controller. Eine coole Sache. Das ist eine doppelte Infrarotkamera und damit kann man solche Sachen machen. Also, man kann damit, ich zeige Ihnen das mal geschwind, wenn es tut, kann man seine Hände tracken. Das hat man quasi Hände. 3D. das ist, man kann das sich auch an seine Brille schneiden, dann hat man so in diesen Chatrooms, hat man, hat man Hände und das ist eine schöne Sache. Und ähm, ein Schüler, ähm, tatsächlich echter Schüler, hat, hat dafür für uns eine Bibliothek gemacht, ähm, wie wir das in Snap verwenden können. Und hier wieder sowas, weil, wir, weil das live ist. Also hier habe ich zum Beispiel jetzt hier, ups, ich muss mal hier rüber. Hier habe ich jetzt hier meine meine Hand. Und hier sehe ich die Position der Hand. Und wenn ich die Hand verschiebe, sehen Sie, wie sich die Position der Hand sich, sich, sich verändert. Und hier kann man nun, nun einfach ein nettes Spielchen machen. Hier zum Beispiel, das, das ist was, ähm, was ich gleich für meine eigenen Kinder gemacht habe. Ähm, das ist der Daumen. Der schüttelt die Pflaumen. Ja, der dritte Finger ist schwierig. Der hebt sie auf. Nee, Moment, jetzt wird es noch schwieriger und so weiter. Also hier ist die ganze Hand. Er trägt quasi hier dieses Programm, kein Programm, meine Finger und ich kann jetzt hier mir eigentlich ganz nette Dinge hier überlegen, was ich damit machen kann. Und wir wollen auch noch mitspielen. Ähm, und jetzt sind wir alle zusammen. Und allein die Idee, dass wir sowas in Kinderhände geben können, dass wir zum Beispiel hier andere, mit anderen Formen experimentieren können, wie wir mit dem Computer umgehen können, ist etwas, was, ähm, was schön ist, wo wir sagen, das ist jetzt nicht nur Maus, nicht nur Tastatur, sondern da können wir jetzt auch, auch, auch eigene Spielideen entwickeln. Ähm, eine andere Geschichte, äh, die Leute gerne machen, mir persönlich in Deutschland viel zu viele Leute viel zu gern machen, ist ähm, mit Robotern spielen. Bei uns wird es erst, erst echt, wenn ein Stück Hardware dran ist. Hier habe ich einen kleinen Roboter. Äh, den hat INRIA, INRIA ist so dass das, ähm, das Max-Planck-Institut in Frankreich, hat den entwickelt. Okay, die Kamera ist eh wurscht. Ähm, die haben einen großen Roboter entwickelt, so einen humanoiden Roboter, um damit nicht Autos zusammenzuschweißen, sondern um damit Ausdruckstanz zu machen. Und dass sie ja so eine kleinere Idee damit machen, die eigentlich äh, forschen die über Neugier in Maschinen. Das heißt, sie haben die Schwärme von denen und die reagieren dann aufeinander. Und die haben als Plattform dafür Snap genommen, weil sie diese Interaktivität brauchen und wollen und weil sie es auch an Schulen einsetzen. Und da ist es jetzt, jetzt kann ich hier hingehen, Inria hat hier dazu die Blöcke geschrieben und hier kann ich jetzt zum Beispiel hier hingehen und dann müsste er aufstehen, ich muss ihn beschweren, sonst fällt er um. Und jetzt, das war jetzt hier diese, diese Taste, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die, die Hochtaste, diese Taste hier drücke, dann, dann geht er so nach oben, wow, okay, und dann kann ich noch andere Sachen machen, wow, das war nicht so toll. Okay, irgendwas stimmt mit dem Motor nicht so ganz. Mal schauen. Eigentlich müsste er sogar tanzen können. Mal schauen, ob er das kann. Ja, versucht er manchmal zu tanzen. Und das, der, der kann auch nicht wirklich tolle Dinge greifen, sondern bei dem ist, ist, ist die Idee, dass man damit Postures macht, wie die sagen, dass man damit quasi also Gesten macht, die dann voneinander lernen können. Und irgendwann muss er wieder aufhören, hallo? Ein ja, Bisschen wie so ein Krokodil. Und ich habe mir gedacht, Mensch, Wäre auch irgendwie cool, wenn wir die Sachen miteinander verbinden. Ähm, okay, vielleicht muss ich erst hier so. Wenn wir die Sachen miteinander verbinden. Ähm, und jetzt habe ich hier jetzt meine Gestensteuerung. Hier habe ich meine Hand, die kann ich auf und zu machen. Ich kann das Ding hoch und runter machen. Und das alles lebendig, also ich kann das Ding ändern, Während es läuft, ich muss das nicht kompilieren und auf diesen Roboter drauf machen und dann irgendwie und und ich habe ja etwas, was was mich nachmacht. Das hat ja schon fast was. Es ist immer schön, wenn ein wenn wenn wenn jemand etwas nachmacht. Und es ist fast eine Art auch zu programmieren. Ne? Ich zeige dem Roboter, wie etwas geht. Also und da denke ich mir immer, vielleicht werden wir Roboter nicht programmieren. Vielleicht werden wir sie erziehen und dann kommt die Version 1.0, wenn sie 18 sind und dazwischen haben sie die Pubertät und dann klonen wir sie alle, damit nur einer die Pubertät durchlebt und solche Geschichten. Ähm, so, ah Mann, ich überziehe meine Zeit, gell? ich bin gleich zu Ende, ich schwörs. es. Ähm, Kürze alles ab und zeige Ihnen noch eine Sache. Ähm, uns ist wichtig, wenn wir darüber nachdenken, Informatik, dass es uns nicht darum geht, nur Informatik um der Informatik selbst willen zu machen, um algorithmisches Denken zu lernen, um für die Jobs der Zukunft gerüstet zu sein. Wer weiß schon, was die Jobs der Zukunft sind. Das hat Steffen so wunderschön eigentlich gezeigt. Uns geht es um, um eine Grundbildung eigentlich. Aber die Grundbildung kommt auch daher, wenn wir uns Gedanken machen mit Informatik, mit Programmieren über das, was in unserer Welt geschieht. Und hier ein Beispiel. Kennt jemand von Ihnen? Hans rossling Wunderbar, dann kann ich Ihnen was zeigen. Das hier ist ein Snap-Projekt. Ähm, sieht man es überhaupt? Kann man, kann man das Licht ein bisschen hier vorne ausmachen? Geht das? Ja. Besser, so ist es besser. Ähm, oh, ich mache es ganz aus. Ich, ich, ich mache es gleich wieder an. Ich mach's ganz aus. Das hier ist eine Weltkarte, ähm, die Welt im Jahr 1800. Ähm, was wir hier sehen, ist, sind verschiedene Länder. Ähm, und da kann man drüber sehen, also die Größe dieses Punktes ist jeweils, wie viele Leute da drin wohnen. Und wir haben hier, ähm, das ist jetzt nicht geografisch angeordnet, sondern in einem Raster, in einem Koordinatensystem. Das sind zwei wichtige Dinge, die uns im Leben alle interessieren. Wann sterbe ich? Also das hier ist ähm, die Lebenserwartung eines im Jahr 1800 geborenen Kindes bei ansonsten gleichbleibenden Mortalitätsbedingungen. Das ist die Y-Achse und die X-Achse ist die andere interessante Geschichte: Wie viel Geld habe ich? Also was wie das sind meine Lebensumstände? Und das ist stark vereinfacht, inflationsbereinigt das Brutto ähm, Sozialprodukt geteilt durch die Bevölkerung für diese ganzen Länder. Das sind 200 Länder und jetzt können wir die animieren lassen, diese 200 Länder. Wir sehen links unten sind die Leute werden sie nicht arg alt und sind sie auch relativ arm. Und dann sehen wir hier eine Bewegung über 200 Jahre. 200 Länder dieser Welt über 200 Jahre Wir sehen, dass im 20. Jahrhundert langsam eine Bewegung nach oben ist. Man muss dazu wissen, dass diese Achse hier logarithmisch ist. Logarithmisch heißt, das ist exponentielles Wachstum vom Einkommen. Die Lebenserwartung ist noch nicht ganz so exponentiell. Das wäre schön, wenn das so wäre. Das sehen wir noch nicht. Aber wir sehen letztlich, dass eine Entwicklung da ist von arm und krank. Zu reich und gesund, so im Allgemeinen. Und das ist zunächst mal eine erstaunliche Geschichte. Der Hans Rossling, der war Professor für Weltgesundheit und der hat immer gesagt: Mensch, wir denken immer alles, es wird immer schlimmer. Die Daten sagen, es wird tatsächlich immer besser. Aber interessant ist also, ich, die Sensationsgehe hier, wenn wir es reingehen, sagen, aber es wird nicht für alle immer besser. Manche Dinge sehen wir hier zum Beispiel im Jahre 1994, Sie sehen wir, fällt hier was völlig raus. Und da sehen wir, ah ja, Ruanda, da war doch irgendwie ein großes Problem. Die waren arm und wurden nicht arg alt, weil da waren Katastrophen. Die Daten lügen hier nicht. Wir sehen ähm, hier äh, 1905, ähm, ja, wenn ich es wenn wenn erwische hier, sehen wir hier zum Beispiel äh, das Massaker der Deutschen in Namibia an den Herero. Ähm, wir sehen auch gewisse Dinge, die, die spannend sind. Also wenn man damit ein bisschen spielt, ähm, war hier gleich, gleich am Anfang was, das hat mich... Äh, völlig irritiert. Ähm, Im Jahre 1819 habe ich hier so einen Punkt gesehen, schauen Sie mal dieser Punkt, der fällt fast aus dem Koordinatensystem raus. Da dachte ich, ja das sind Fehler in den Daten. Und dieser Punkt ist Tunesien, eine Lebenserwartung von anderthalb Jahren, 1819. Ich denke, ja, was ist das denn? Und dann gibt es mittlerweile dieses geniale Tool, heißt Google. Da googelt man Tunesien 1819 und habe festgestellt, es war der letzte Fall der schwarzen Pest in der nördlichen Hemisphäre solche Geschichten, ähm, interessante Sachen, ähm, manche Dinge kennt man aus dem Unterricht hier, äh, 1848 erwartet ihr, dass es in Irland und Russland ein Problem mit Kartoffeln gibt, ähm, und hier, hier noch eine interessante Geschichte, schauen Sie sich mal an, ich mache es mal ein bisschen langsamer, was Anfang des 20. Jahrhunderts passiert, Zack, haben Sie es gesehen? Ein großer, hier, ne? boom. auch wieder sieht es so aus, als wären alle Daten quasi verschoben, und das scheint jetzt ziemlich genau im Jahr 18, äh, 1918 zu passieren. Wir sehen aber, dass manche Länder davon unbeeindruckt sind. Dänemark zum Beispiel. Und da habe ich erst gedacht, es ist der Erste Weltkrieg. Der war aber 1918 schon vorbei. Hat jemand eine Idee, was es war? grippe -Epidemie. Die grippe -Epidemie. Das war die sogenannte spanische Grippe. Der spanischen Grippe fielen... Mehr Leute zum Opfer als sämtlichen Kriegen des 20. Jahrhunderts zusammen. Hey, das habe ich so nicht gewusst. Also ich habe das in der Schule nicht so gelernt. Als ich das dann hier gesehen habe, dachte ich, ja, das muss ich mal recherchieren. Spannende Geschichte. Ähm, und so macht es einfach Spaß, sich hier Dinge anzuschauen. Eine andere Geschichte noch. Schauen Sie mal hier. Ähm, hier, großer Batzen ist China. Ne? China, ähm, und gucken Sie mal, was, was China hier macht. Wow, China macht einen Putzelbaum. Ich hatte noch nie was von dem chinesischen Putzelbaum gehört. Das sind ja nicht viele Leute. Ähm, auch das wieder gegoogelt. 1960 gab es eine dreijährige Hungersnot in China, der 45 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Das ist die größte Katastrophe der Menschheit überhaupt. Ähm, davon nennt man auch nicht viel, weil, ja, es ist nicht in Europa passiert, wenn man die Daten hat und wenn die Daten erkundbar sind, macht es Spaß, ähm, macht es neugierig. Und das ist für mich ein Beispiel, wo man sagt, das ist, kann ein Schulbuch schwer bis überhaupt nicht leisten, diese Form der Interaktivität. Das kann auch Excel nicht ohne weiteres leisten. Und es ist einfach schön, wenn man sich das hier mit relativ einfacher Mitteln selber bauen kann und sagen kann, ich will mal selber Dinge analysieren, wie sie funktionieren. Und das bringt mich jetzt auch oh, endlich zum Schluss, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Der Punkt beim Programmieren, um den es mir ankommt und meine Mitstreitern ist, dass wir auch nicht wissen, was wirklich das Entscheidende ist, sondern wir haben gewisse Techniken, wie wir Dinge analysieren, wie wir Dinge modulieren und das sind aber eigentlich nichts anderes als irgendwelche Punkte, die wir vereinzelt die uns erhellen und die und im Grunde dass das das, das Dunkel um uns herum ist viel größer als das was wir wissen und aus den wenigen Dingen die wir die wir die wir kennen versuchen wir Sinn zu machen indem wir die Punkte verbinden indem wir sie vielleicht äh, drehen und wenden und und schauen ob wir da irgendwelche Dinge äh, finden die für uns relevant sind indem wir ähm, die die Dinge miteinander verbinden die Einzelheiten untersuchen die die Beziehungen zueinander äh, nachbauen indem wir gerne mal die Sachen auseinandernehmen und schauen, dass wir sie in verschiedenen Perspektiven sehen, dass wir sie in Kontext zueinander setzen. Und das Schöne ist eigentlich immer, wenn wir dann das machen, was wir oft machen, dass wir Dinge klassifizieren, kartografieren, dass manchmal eine Erklärung herauskommt, die, wenn sie gut ist, uns amüsiert und uns ein Lächeln auf das Gesicht zaubert. Und ich hoffe, dass es hinhaut. Genau. Und wenn wir, bei all diesem Computing lässt sich die menschliche Komponente wiedersehen und das, was eigentlich uns selbst betrifft. Und das wünsche ich Ihnen auch gerade zu Weihnachten. <lacht>